Seit dem letzten Video zur Texterkennung wissen Sie, wie man grundsätzlich Dokumente in Transkribus Lite automatisch transkribiert. Den Schlüssel zum Erfolg, sprich zu einer möglichst fehlerfreien Erkennung, stellen aber die verwendeten Modelle dar. Hierbei gibt es drei Varianten. Sie können selbst ein Modell trainieren, jemand kann ein Modell mit einer Collection teilen, in der Sie Mitglied sind, oder Sie können ein sogenanntes Public Model verwenden. Sehen wir uns nun die Vor- und Nachteile dieser Varianten an. Das selbsttrainierte Modell Ein eigenes Modell wird trainiert, indem eine händische Transkription, die Sie für einen Teil der Seiten angefertigt haben, dem Modell als Trainingsdaten zur Verfügung gestellt werden. Damit wären wir auch schon bei den Vorteilen. Ein selbsttrainiertes Modell kann genau auf die in Ihren Dokumenten verwendete Hand oder Druckschrift trainiert werden. Das Modell lernt also, genau diese zu erkennen und in maschinenlesbaren Text umzuwandeln. Idealerweise weisen die Ergebnisse der späteren Texterkennung niedrige Character Error Rates auf. Generell lässt sich sagen, dass selbsttrainierte Modelle mit möglichst homogenen Dokumenten am besten funktionieren. Dies ist meist bei Dokumenten der Fall, die entweder aus der gleichen Zeit oder vom gleichen Schreiber stammen. Doch auch wenn sich die Handschrift mehrerer Personen in den Dokumenten befinden, liefert Transkribus gute Ergebnisse, wenn genügend Trainingsmaterial für jede Handschrift enthalten ist. Somit bietet die Möglichkeit, eigene Modelle trainieren zu können, den Vorteil, diese sehr gut an das eigene Material anpassen zu können, um sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Auf der anderen Seite der Medaille steht aber auch einiges an Fleißarbeit und Mühe. Die Erstellung von sauberem Trainingsmaterial, also die händische Transkription, kann einiges an Zeitaufwand bedeuten. So ist dies bei umfangreichen Projekten mit großen Corpora oft nur dank vieler fleißiger Hände durch sogenanntes Crowdsourcing möglich. Zusätzlich kann die Transkription von historischen Handschriften auch als hohe Kunst angesehen werden. Viele Menschen können alte Schriften wie etwa die deutsche Kurrentschrift oder Sütterlin gar nicht mehr lesen, geschweige denn sauber transkribieren. Genau hier kann Transkribus aber wiederum mit einer Lösung aufwarten – den öffentlich zugänglichen Modellen, die sogenannten Public Models. Public Models stellen einen schnellen und einfachen Einstieg in die automatische Transkription von Handschriften dar. Anders als selbsttrainierte Modelle können Public Models sofort verwendet werden. Haben Sie also Schriftstücke, die zu einem bereits existierenden öffentlichen Modell passen, macht es Sinn, einen Probelauf zu starten. So können Sie mit ein paar wenigen Seiten einmal schauen, welche Ergebnisse mit einem Public Model für Ihr Material erzielt werden kann. Zum Stand der Aufzeichnung dieses Videos sind bereits mehr als 80 verschiedene Modelle öffentlich frei verwendbar. Viele weitere sind bereits am Entstehen. Auf unserer Website readcoop.eu können Sie sich zunächst einmal einen guten Überblick zu den Modellen verschaffen und diese nach verschiedenen Kriterien durchsuchen und filtern. Außerdem können Sie hier die Modelle auch sehr gut testen. Laden Sie einfach eine Beispielseite Ihres Materials hoch, und Transkribus liefert Ihnen eine Transkription Ihres Materials mit dem jeweiligen Modell. So können Sie vorab schon einmal recht gut beurteilen, wie gut das Modell für Ihr Material funktioniert. Nehmen wir zum Beispiel das Modell German Current M2. Wir bezeichnen es immer als den Current 1000 Sasser. Dieses Modell wurde auf Basis eines sehr großen Korpuses aus den verschiedensten Current, Sütterlin und Frakturschriften trainiert. German Current M2 kann diese Schriften auch von Schreibern, die überhaupt nicht in den Trainingsdaten des Modells enthalten waren, vom Stand weg meist relativ gut erkennen. Auf Basis des Modells German Current M2 wurde auch das Modell German Handwriting M1 trainiert, das eine noch größere Vielfalt alter deutscher Handschriften erkennen kann. Um dieses zu verwenden, wählen Sie einfach ein Dokument aus und klicken Sie auf Texterkennung suchen Sie nach deutschen Modellen und schon finden Sie alle Modelle, die deutsche Schriften erkennen können. Beim Modell German Handwriting M1 sehen Sie beispielsweise, dass dieses für Schriften vom 17. bis zum 20. Jahrhundert geeignet ist und bezogen auf das Validierungsset eine Fehlerrate von 6% oder anders ausgedrückt eine Genauigkeit von 94% aufweist. Außerdem sehen Sie die Anzahl an Wörtern, mit denen das Modell trainiert wurde. Dies ist meist ein guter Indikator für die Robustheit des Modells. Größere Modelle sind meist robuster und können eine größere Vielfalt an Handschriften erkennen, als kleinere Spezialmodelle, die speziell für die Handschrift einer einzelnen Person trainiert wurden. Vergewissern Sie sich bitte bei der Zusammenfassung nochmals, dass Sie das richtige Dokument ausgewählt haben und sehen Sie sich an, wie viele Credits durch den Job verbraucht werden. Wenn alles passt, können Sie die Erkennung starten. Und das war's schon. Jetzt wissen Sie, wie Modelle in Transkribus funktionieren. Toben Sie sich mit den Public Models etwas aus, um Ihr Material automatisch zu transkribieren. Wie Sie die Erkennungsergebnisse mit dem Texteditor korrigieren und bearbeiten können, zeigen wir Ihnen im nächsten Video.